Der Sommer ist meine Lieblingsjahreszeit. Das Wetter ist im Sommer fast immer sonnig und es regnet selten. Im Sommer haben wir keinen Unterricht. Die Ferien fangen an und alle können verreisen. Einige gehen ans Meer, andere in die Berge. Ich möchte diesen Sommer meine Großeltern in der Schweiz besuchen. Sie sind vor fünf Jahren in die Schweiz gezogen und haben ein schönes Haus am gekauft. Da will ich meine Ferien verbringen. Da kann ich schwimmen und in der Sonne liegen. Der See ist nur 50 Meter entfernt. Meine Großeltern fehlen mir sehr und ich freue mich sehr, sie zu sehen. Aber ich habe noch eine Woche Unterricht und dann kann es losgehen. Meine Eltern wollten nicht, dass ich ohne sie verreise, aber ich habe mich anders entschieden. Ich habe meinen Freunden schon erzählt, dass ich zu meinen Großeltern fahre. Ich bleibe dort einen ganzen Monat und dann holen mich meine Eltern ab. Die restliche Zeit verbringe ich in meiner Stadt mit meinen Freunden.